Ich habe keine Genital. Ist das okay? One day, someone visit a doctor. Uh, Herr Doktor, ich fühle sehr komisch, weil uh, erstens sie über uh, Wechsel unserer Genital und ich habe komische Gefühl. Um, ich, dieses Gefühl ist gar nicht so deutlich erzählen, aber äh, ich fühle ich verliebt mit äh, Stein oder manchmal auch mit Baum und auch manchmal mit, äh, aber wissen Sie, äh, ich fühle auch, ich bin kein Mensch. Ich fühle, äh, ich bin keine... Frau und auch kein Mann. Und ähm, ja, wie eine komische Gefühl hier, das ist wie, ich fühle, ich bin ein Ding. Äh, ich glaube, ja, ja. Mann oder Frau. wartet, Frau oder Mann. Erwartet, äh, Mann oder Frau. Erwartet, äh, wartet. Frau oder Mann. Also, äh, äh, nein. Äh, um, nein, äh, ich muss die Wahrheit sagen, ich fühle sicher 100%, ich bin eine Dinge, aber Dinge, das ist unmöglich, ich habe doch Genital, aber diese Genital, was, was muss ich sagen, äh, ich habe, mm, ich dachte, ich bin eine Frau oder ein Mann, vielleicht ein Mann oder eine Frau, vielleicht eine Frau oder ein Mann. Nein. Uh, ich It's glaube, ich habe... Ich habe... Ich keine Genitage. Ist das okay?